Mm, yeah. mm. <lacht> dieser dumme russe alter 39 0 in seinem hässlichen panzer kann ihn nicht einer töten mann hinten links neben dir irgendwo